Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Bugfix-Video. Ich hatte in Squad das Problem für eine lange Zeit, dass ich ähm, die Push-to-Talk-Button für den Voice-Chat drücken konnte. Es wurde mir auch angezeigt, dass da der Voice-Chat an ist, aber meine Teammates haben nicht, mich nicht gehört. Das liegt nicht an meinem Mikrofon, das habe ich schon gecheckt. Das liegt auch nicht an anderen Programmen, sondern es liegt an Steam. Und wie ihr genau das lösen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Bevor ihr allerdings in Steam nachguckt, guckt erstmal in euren Audioeinstellungen in Squad, ob ihr das richtige Mikrofon ausgewählt habt. Beachtet dabei, dass wenn ihr das Mikrofon umstellt, ihr das Spiel neu starten müsst, um ähm, dass es die Einstellung akzeptiert. Wenn ihr jetzt aber gesehen habt, das liegt nicht an Squad, sondern definitiv an Steam oder an irgendetwas anderem, dann drückt ihr mal Shift-Tab und dann kommt ihr in das Steam-Freunde-Menü dann müsst ihr auf diesen Einstellungsbutton auf Sprache und dann habt ihr eure Audioeinstellungen aus Steam über die kommt ihr in die, in, von dem normalen vom normalen Steam Programm nicht rein die kommt nur über dieses Freunde Menü rein normalerweise bei mir war das zumindest so dass am Anfang halt default eingestellt wurde und deswegen nichts aufgenommen wurde dann sucht ihr einfach das Mikro aus über das über das ihr ähm, aufgenommen werden möchtet und dann hat es bei mir schon funktioniert. Ich habe gehört, dass es bei manchen Leuten genau andersrum ist, dass hier das ausgewählt ist und es nicht funktioniert und ihr das dann auf Default aussetzen müsst. Das kann auch funktionieren. Probiert es einfach mal aus. Bei mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich würde mich über Feedback freuen. Und ja, das war's mit diesem kleinen Bugfix. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Um, abonniert gerne diesen Kanal für mehr Squad-Videos und für allgemein Gaming-Videos. Like dieses Video und empfehlt es weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!